Ich bin Marco Calamai, Besitzer der Fattoria de Monte Oriolo. Wir sind direkt im Chianti Classico Gebiet, im Herzen der Toskana. Meine Familie produziert seit mehreren Generationen extra natives Olivenöl. Ich möchte euch gerne meine Frau Eleonora vorstellen. Hallo, heute haben wir Besuch. Unsere Freunde von Gostini, Jens und Aldo sind hier und wir verkosten zusammen unser frisch gepresstes Olivenöl. Dieses Olivenöl ist mit viel Liebe hergestellt. Wir verwenden nur drei Olivensorten von unseren eigenen Olivenbäumen. Moraiolo, Leccino und Frantoio. Ich rieche Salbei und noch was anderes. Was ist das? Es ist das ganz besondere Aroma. Es kommt von den wilden toskanischen Kräutern, die in der Nähe der Olivenbäume wachsen. Marco verrate mir, warum schmeckt dein Öl so besonders? Meine Olivenbäume wachsen hier auf ganz besonderer Erde, der Chianti Classico Erde, Lehmerde. Perfektes Mikroklima und viele besondere wilde Kräuter, sehr aromatisch und wohlschmeckend. Die geben dem Öl den typisch intensiven und angenehm pikanten Geschmack.